Wenn du entscheiden musst, nie wieder Döner essen, nie wieder Twitch machen, was würdest du machen? Schön, dass wir am Start seid zu einem neuen Teil. Wir suchen die besten Döner Deutschlands in Buxhude, also Teil 2 von Buxhude, heute mit Gixen. Der kommt gleich dazu, wenn wir oben bei Mehmet sind. Also zwei alte Bekannte, Flamingo-Döner und Mehmet. Flamingo bekannt für sein längliches Brot. Wirklich ganz andere Nummer, das muss ich sagen. Nicht dieses Standardbrot. Mehmet, diese Top-Soßen. Jeder kennt Mehmet, ich muss denke ich nichts zu ihm sagen. Ganz kurze Werbeunterbrechung für den Sponsor unseres heutigen Videos, VPN CyberGhost. Wer sie nicht kennt, ich erkläre euch kurz und knackig, was sie machen. Sie verschlüsseln eure IP-Adresse. Das heißt, im großen und Ganzen, ihr seid anonym unterwegs. Niemand, auch nicht VPN CyberGhost selbst weiß, was ihr im Internet macht und auf welchen Seiten ihr unterwegs seid. Also ihr seid zu 100% anonym. Vor allem CyberGhost ist Marktführer, 38 Millionen User, 5 Stellen bei Trustpilot. Also ist nicht irgendjemand, sondern wirklich das Beste, was ihr auf dem Bereich machen könnt. So, was habt ihr noch für Vorteile. Ihr könnt geografisch geschützte Inhalte angucken. Das heißt, jeder kennt das Problem, ihr denkt euch, oh geil, ich gucke jetzt irgendwas Heftiges an bei YouTube oder auf Netflix und heißt das, für deine Region und für dein Land nicht verfügbar. Das gibt es nicht. Ihr könnt sogar in Österreich, Formel 1, auf ORF ist das, glaube ich, könnt ihr gerade gucken. Weil die einfach nicht checken, aus welchem Land ihr kommt. Man kann es nicht nach das geile an dieser ganzen Sache ist, ihr kriegt es eigentlich geschenkt. Ihr kriegt von mir mit dem Link in meiner Videobeschreibung 84% Rabatt, ersten vier Monate gratis und dann zahlt ihr 1,95 Euro im Monat. Das ist aber noch nicht alles, ihr könnt es auf sieben Geräten installieren. Das heißt, ihr könnt es mit sieben Leuten teilen, das sind nicht mal 30 Cent im Monat und es funktioniert auf allen Geräten. Handy, Fernseher, pc Also ihr könnt es überall installieren. Und auch dazu 45 Tage, falls ihr sagt, bringt mir nichts, nutze ich eh nicht, irgendwie keinen Sinn. Rückgabegarantie, also 45 Tage könnt ihr das Ganze wieder abmelden. Und ihr habt deutschen Kundensupport. Alles also kein Risiko, mega Mehrwert. Link in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. Mich würde freuen, wenn ihr in die Kommentare wieder euren besten Döner Deutschlands haut. Ich fahre dahin, ob nach München, ob sonst wo. Ihr wisst es, ich fahre durch ganz Deutschland. Und jetzt kommt erstmal eine kleine Vorstellung vom Flamingo-Döner. Also wir sind jetzt beim Flamingo Döner am Start, da ein bisschen Social Media alles verfolgt, der weiß, gab mega Hype um die Jungs hier, mega viel Andrang hier gewesen, viel gepostet, dann gab es einen Besitzerwechsel und seitdem hat man gesagt so, oh okay, was ist da los gewesen und ich möchte heute für euch abchecken, ob er wirklich immer noch das taugt, was er am Anfang versprochen hat. Hier ist der gute Laden. So Leute, wir haben hier den Chef aus dem Flamingo Laden, grüß dich erstmal. Ja, also ich wollte dir eine Frage schon mal stellen. Es wird ja viel geredet. Früher haben den äh, Laden ein paar andere Jungs gehabt. Jetzt ist er, äh, glaube ich, verpachtet. Jetzt habt ihr den. Die Frage ist, er ist sehr gehypt. Dieses längliche Brot. Sehr viele reden davon, dass dieser Döner es schmeckt gut. Hält er das noch, was er verspricht? Ist er das, was er am Anfang auch war? Ist er immer noch ein Top-Döner? Ist er vielleicht sogar der Beste aus Buxude? Der ja, macht äh, selber Döner auch. Alles wird Mal so, alles selbst gemacht. Und dann noch Grilllauch dabei. Grill, und Grill. Und ist neuer und richtige Qualität und Geschmack. Also Geschmack, Qualität. Ist top, ja. sagst du, ne? Salat jeden Tag frisch wahrscheinlich. Jeden ne? Tag frisch, ja, das ist richtig. Und das Brot macht ihr das selber oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Nee, ich habe das nirgendwo gesehen bisher. Brot extra bestellt. Brot extra, extra bestellt. Ne? Ja. Aber das ist eure Geschäftsphilosophie. Das Brot gehört zu euch. Ne? Das ist Perfekt. Dann bin ich gespannt, dann macht ihr mir den Döner fertig und ich werde ihn mal testen. Ne? Okay, sehr gut. Super, ja. danke ja. dir. Sag mal eben, was habt ihr für Soßen? Was sind das, was haben wir hier am Start? Salsiki-Soße, Avocado soße die Green cocktail Avocado, okay. Ja, die scharfe Soße. Würdest du sagen, du bist ähm, Dönerverkäufer aus Leidenschaft? Ist das Leidenschaft von dir? Ja, schon, Döner in Luxude, so hier in Dann ja, werde ich mal schauen, was du mir da schönes zauberst. Ob der, ob der was taugt, der Döner? Ich bin sehr gespannt. Euer Brot, sagt man, ist das Beste hier überall in der Region. Ja, die Brot, alles, ja. ich habe zu Hause die macht gut mal. Frischbrot, immer, immer Tag frisch. Oh ja, guckt euch das an, also das ist ein riesen Oschi. Meine Hand jetzt im Vergleich, ich habe eine wirklich große Hand, also das ist ein ordentlicher Apparat. Also ich nehme meinen Döner, alles rauf: Tzatziki und ja. dann nehme ich noch die Avocadosoße. Sehr gerne. Also sehr interessant auch erstmal zu sehen, dass sie den Salat und die Soße auf diese Arbeitsfläche machen, dann wird das vermischt und dann kommt es zum Döner. Sehr interessant schon mal. So sieht er aus, ne? So sieht er aus. Sehr knuspriges Brot, muss ich sagen. Schon mal on point. Ein ganz anderes Feeling. Ich muss euch sagen, müsste ich mich entscheiden zwischen zwei Brotsorten. Ganz normalen Brot und diesen hier. Würde ich glaube ich tatsächlich, gut ist es nicht selbst gemacht. Man muss von ausgehen, dass es vielleicht noch ein komplett gemacht ist. Aber es hat viele Vorteile. Ich möchte nicht sagen, ich würde mich für dieses entscheiden, aber es ist eine Überlegung wert, weil es wirklich einfacher zu essen ist. Ob es besser ist, boah, harte Entscheidung. So, wir werden es an der Stelle erstmal bei diesem Döner belassen. Wir fahren jetzt hoch zu Mehmet, werden da Geksen treffen. Und zum Schluss kann nur eins schon mal sagen: Das Brot ist wirklich ist eine feine Sache. Den Rest kriegt ihr am Ende des Videos die Bewertung auch noch von Gixen, der kennt den Döner auch gut. Ja, da werden wir noch ein bisschen Döner philosophieren und wir fahren jetzt erstmal hoch oben in die Süd. Bevor wir gehsten, treffe eine Sache noch. Ihr wisst, ich war schon mal bei Mehmet. Muss ich fairerweise sagen, dass diese Bewertung letztes Mal war eine Momentaufnahme. Er hat einen schlechten Tag gehabt. Er hat damals einen schlechten Tag gehabt. Mehmet kriegt quasi eine zweite Chance heute von mir. Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin auch gespannt, was Gigi dazu sagt zu den beiden Dönern. Ja, Und dann jetzt geht es aber wirklich hoch in die Süd. Wir haben Gigi am Start, Moin, Gigi, grüß dich. Was geht ab, Mann? Was geht ab? Plus Army, oder nicht? Ja, man kauft bei Zack Plus mit den Code Keksen. Ja, Mann, auf Jätschen. Nee, gar nicht. Nein, ich habe keinen Code. So, Gigi, pass auf, buchst du das besser Döner? Diesen Tipp hast du mir gegeben. Ja. So, und ich war schon bei Flamingo und jetzt geht's an Mehmet dran. Ja. Und ich esse den Döner nach deiner Empfehlung. Wie isst du den Döner? Also der Döner muss wie folgt belegt sein, alles drauf. Also ich esse normalerweise ohne Tomaten, aber weil du halt ähm, standardmäßig mhm. alles drauf machst, machen wir natürlich jetzt mit Tomaten. Also ich habe kein Problem mit Tomaten. Ich esse sehr gerne Tomaten. Auf Döner immer so ein bisschen, ja, die, die, die nehmen den Geschmack immer so ein bisschen vom Döner Wir machen es heute mit. Nur Aubergine Aubergine-Paste, ganz wichtig. Okay. Also bisschen, bisschen scharf. Bisschen scharf. Also nicht, nicht irgendwie Arschflattern. Nein, nein, nein, so dass wir ihn nur human essen können und mit den anderen gut vergleichen. Okay, du bist ja bei Twitch immer jetzt am Start, ne? Wenn du entscheiden müsstest, nie wieder Döner essen und nie wieder Twitch machen, was würdest du machen? Ja, alle wissen jetzt, was ich sagen werde. <lacht> Sei ehrlich. Ja, dann müsste ich mit Twitch aufhören. Ich wollte gerade sagen, das scheißt nicht auf Mehmet, ne? Nee, auch nicht aufs Holte, Ich liebe alle Dönermänner. Alle Dönermänner fühlt euch umarmt und geküsst. Okay, wir, wir, wir warten mal ab auf die Döner jetzt. Wir werden testen und ich will auch noch dein Urteil zu Flamingo haben. Du, warst, du kennst die Döner, du brauchst ihn jetzt nicht direkt essen, weil wir geben natürlich Bewertungen ab 1 bis 10 und dann schauen wir. Hier, wir haben ja noch mal gerade ein paar Jungs am Start. Ihr habt gerade eben Döner kommt gegessen aus, bei Mehmet, ne? Kommt aus Leverkusen extra hier. Ehrlich jetzt? Wie war der Grund? Hast du, weil du von allen hörst, Mehmet ist der heftigste, so, oder? Nee, ja. ja. Und was ist so dein Urteil jetzt rückwirkend? Stabiler Döner. Stabiler Döner? Er, hat, er hat den nicht mal hingepackt, Also er war viel zu groß. War zu groß? groß? Ja, ja. Also Mehmet gönnt. Auf jeden Fall. Hast du geschafft? Ich muss ehrlich sagen, ich esse gar keine Soßen eigentlich im äh. Döner, aber die Aubergine-Paste war einfach... Das ist heftig. Ja, ja. Wir kennen natürlich Mehmets Döner, aber wir werden jetzt nochmal die fachmännische Meinung, äh, werden wir noch mal äußern als Gegen. ne? Ja. Warum <lacht> <lacht> <lacht> war sofort kark heute. Äh, weil ich heute schon zwei Döner gegessen habe on-stream und mir geht es ehrlich gesagt nicht so gut. Aber ich beiß jetzt nochmal in einen Döner rein für euch. Inshallah. Ja, Der war teuer. <laughs> Was sagst du von der Optik her? Standard Mehmet, ist es gut, ist es schlecht, was sagst du, Gigi? Ähm, er hat ihn gut gemacht, mhm. er hat ihn wirklich sehr gut gemacht, wir haben ihn auch holen lassen, also Mehmet wusste jetzt nicht, dass die für uns sind und deswegen also standardmäßiger Mehmet-Döner. Guck mal, Zwiebeln, ähm, ich sehe schon, ist auch wieder schön mit Petersilie angereichert, Aubergine-Paste. Ich muss sagen, das Brot ist wie immer schön, man hört es schon. Es ist knusprig. Ja, es ist knusprig, Fleisch auch gut durchgeröstet, ich muss sagen, mir läuft das Wasser am Monster, obwohl ich heute schon zwei Döner gegessen habe. Also ihr merkt, gegessen auch Döner-Experte. Leider kein YouTube, deshalb ein Abo bei Gigi auf Twitch da lassen gerne. Geht's ein TV? So war das. <lacht> Alles klar. So, also nochmal von mir als Kenner. Das Fleisch richtig schön kross, rot, wie Gigi sagt, auch richtig kross. Darf ich auch mal an deinem riechen, wie, wie heißt Hanna? Ich riech mal bitte, dann. Ne? Darf ich auch mal an deinem? Einmal ja. mal hm. Ja, riecht. <lacht> Wir reacten ja auf deine Döner-Videos, ne? ja. Ich muss leider jetzt einmal so halten und so reinbeißen, wie du das immer machst. Ich muss gestehen, ich habe heute morgen guten Döner gegessen und jetzt esse ich auch noch mal einen guten Döner. Ich muss sagen, ich... Die Empfehlung nur mit der Auberginensauce und scharf, das ist geil. Diese leichte Schärfe, Auberginensauce, ja. match perfekt, wenn ja. ihr bei vertraut mhm. Also zum Flamingo-Döner, du hast ihn jetzt heute nicht gegessen, du kennst ihn. wenn du ja. den Flamingo-Döner eine 1 bis 10 geben würdest, was würdest du ihm geben? Zum jetzigen Zustand Zum jetzigen Zustand. eine 5. Eine 5, eine 5. Ja. Okay, krass. Äh, kannst du das begründen? Ich muss leider gestehen, dass für mich die Qualität ein wenig zurückgegangen ist. Also ich ähm, habe mir natürlich auch schon meinen Punkt halt zurecht gerückt. Ich gebe dem Flamingo eine 5,5. Einfach darum, das darf man nicht übel nehmen. Es ist einfach, es ist kein schlechter Döner, es ist einfach ein Standarddöner. Für mich war das, der Salat da drin. Also es war schlecht verteilt vom Fleisch, aber etwas fade. Das Fleisch kam zu spät durch, man hat oft also lange Zeit nur Salat gegessen, nichts anderes. Ein normaler Standarddöner, nicht falsch verstehen, kann man essen, kein schlechter Döner, aber Standard. Ganz normal Standard. Jetzt zu, zu Mehmet. Was würdest du Mehmet geben? In einer Nug -Nug -Nug ja, also die Leute wissen, ich esse seit 2009, esse ich bei Mehmet aktiv Döner. Damals fast täglich, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, gab es nachmittags immer Döner. Also ich würde Mehmet sagen, mit Luft nach Oben, Mehmet, du weißt, ich liebe dich als Menschen, ich liebe deinen Döner, also ich würde sagen, gut verdiente 8,9, du weißt, ich bin, ich lebe in der Vergangenheit und Mehmet ist auch mhm. ein Teil meiner Vergangenheit und deswegen einfach aus Respekt auch die 8,9, definitiv. Okay, und einmal Begründung, Fleisch, Soße, irgendwie, das die, ist, die, die Passe. Also für mich heute, ihr wisst, zweite Chance bei Mehmet, er hatte letztes Mal einen schlechten Tag, ihn nicht so krass wie Gigi. Aber ich gebe ihnen 8 Punkte, weil wirklich die Soße brutal ist. Das Fleisch hatte diesmal zehnmal mehr Geschmack als die letzte Mal da war. Ja, war gut durchgeröstet. Gut durchgeröstet, diese Kombi auch mit Gigis Kombi. Mit dieser scharfen Soße, das kann ich euch nur empfehlen. Aubergine, scharfes Pulver, ihr habt ein knuspriges Brot. Der Döner war schon echt lecker. Jetzt im Ranking aktuell Top 1 bei uns Mehmet, also dicht vor dem Sultan. Danke Gigi fürs, ja. fürs dabei sein. Also wie gesagt, haut Gigi und Abo rein bei Insta, bei Twitch, überall Gigi, absoluter. Ehrenbruder aus Buxhude. Äh, Gigi, dank dir, Mann. Ja, euch vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben, alles drum und dran. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielleicht nochmal mit Gigi irgendwann. Ja. Kleiner Reminder noch am Ende des Videos. Vergiss nicht, VPN Cyberghost in der Videobeschreibung. 38 Millionen User, 5 Sterne bei Trustpilot. Das lohnt sich. Danke fürs Video gucken und wir sehen uns beim nächsten Mal.